Ich muss mal eine Runde back in Tag. Euch. Junge, Alter, ich hab echt keinen Bock mehr. Oh, warte. Gott, ich hab das fuse Okay. <lacht> I will Pass auf. Gleich kommt Noob. Round successful. We defuse the <lacht>